Hey Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed 2 Ich habe herausgefunden, dass der Quickport, also die Schnellreise, nicht Quickport. Ich nehme kurz. Ah, da ist ein Schatz, Schatz, Schatz, Schatz auf, auf, auf. ich habe doch letzte Folge gesagt, ja, äh, ich muss mal gucken, wie ich in diese Stadt komme. Vielleicht kommen wir da später hin. Äh, nein. Ich muss diesem Weg noch ein bisschen folgen. Ähm, ich war kurz in Montegioni, habe mir kurz alle Schätze gekauft. Wie ihr seht, habe ich 31.000. Ist ein bisschen was. Aber das habe ich jetzt gerade rausgefunden, sobald er mich absteigen lässt. So. Ich habe das wirklich nicht gewusst. Ich bin hierher gekommen und wollte dann raus. Und San Gimignano ist genau die Stadt, die ich letztes Mal wollte. Das heißt, ich würde in diese Stadt gehen, Schätze sammeln. Federn sammeln. Äh. Schätze sammeln? Also Gemälde? Ja, Egal, ich lasse ihn sein. Wir kaufen hier alle Schatzkarten, das sind nämlich auch tief von den Gebieten draußen. Ja, ich glaube, ich könnte sogar alle Gemälde kaufen. Genau. Wir gucken kurz, was dabei war. Altbekannt kennt man. Kenne ich nicht so. Noch nie gesehen. Habe ich schon gesehen? Kenne ich nicht. Sagt mir was. Aber die wurde sofort gezeichnet. Es kann sein, dass es einfach gleich aussieht. ja, und jetzt ist halt mein Gebiet viel mehr wert, deswegen. Na, ah, da ist eine Glyphe versteckt. Genau, die ist voll mühsam versteckt. Das war wegen der Glyphe, nicht wegen. Die ist, glaube ich, an der Außenseite und muss da irgendwie zuerst runterkommen und so. Ich lasse das mal noch sein. Ich wollte eigentlich zum Schmied, der ist da oben. Ja, wir gucken uns in der Stadt ein bisschen um. Ich habe herausgefunden, es gäbe sogar ein Schnellreisesystem nach da an den Hafen. Ich könnte also da einfach mal kurz nochmal eben hin. Aber ich würde schon gerne noch die Stadt ein bisschen... Zumindest innen. Außen mache ich selber von mir aus, das ist okay. Aber ich will hier drin eigentlich die... Den Tempel sicher noch machen. Also den Tempel, den... Das Grab. Die Grabstätten sind mir eigentlich wichtig. Aus welchem ja, verdammten Loch bist du gekrochen, Ja, seht ihr, die Schätze geben plötzlich viel mehr, wenn man später unterwegs ist. Also weiter in der Story dann. Aber natürlich sind die Kisten vorbereitet. Also ich kriege es nicht, wenn ich die am Hauptort in Florenz später gemacht hätte, hätte ich nicht mehr Geld gekriegt deswegen. Wahrscheinlich hätte ich auch schwimmen können. <lacht> Aber ne, das wäre zu einfach. Und somit gehen wir rein. Ich habe noch auf der Minimap gesehen, es gibt noch eine Codex-Seite. Ähm, die würden wir auch noch holen danach. Äh, ich würde dann sicher noch eben nicht umgucken, die wichtigen Sachen wie Codex-Seiten, Aussichtspunkte, Gräber machen... Und dann wahrscheinlich die Story ein bisschen weiter noch. Ich kann ja jederzeit zurückkommen. Nächstes Mal die Schätze und Federn vorbereiten wieder. Ich weiß nicht, ob ich morgen schon weiter spiele. Ich bin eigentlich jetzt durch die Ferien fast jeden Tag am Aufnehmen. Und am Abend dann direkt rausrennen, dann hochladen über Nacht. Und von daher komme ich mit dem Tempo recht gut voran. Ich kann aber nicht sagen, wie lange das ist erstens. Also wie lange es fast täglich Folgen geben wird. Und zweitens kann ich auch nicht sagen, wie viel ich tatsächlich machen werde. Okay, wir dürfen runterfallen, weil Wasser ist. Das ist schon mal etwas. Ach, natürlich. Ich finde es immer schön, wie übrigens steht, dass mein Umhang nicht nützlich ist in diesem Gebiet, weil... Eigentlich gibt es hier ja nur zwei Gebiete, wo überhaupt was bringt momentan, aber... Ich glaube, wir können nämlich später auswählen, welchen Mantel wir überhaupt haben. weil unseren eigenen kriegen wir ja noch und den muss ich ja in jeder Stadt einmal tragen. Also ich weiß nicht, ob wir dann automatisch Mäntel wechseln oder ob wir die auswählen können. Oh ne, es ist ein Schnellding. Oh, ich hasse den Tempel jetzt schon. Tempel auf Zeit sind zu mühsam. Es gibt mehr als einen leider davon. Ah, uh, ah. Uh. Das war's nicht. Ich glaube, das ist mein Ausstieg. Warte mal kurz. Okay, da oben ist was. Ach, nur eine Schatzcode. Okay, okay, ja, okay. Ich dachte schon, dass irgendwas wichtig ist, aber dann war das nur ein Zeitding. Von daraus komme ich aber auch nicht weiter. Ja. Ich muss da hoch. Das ist. Ja, ich muss da hoch. Das ist aber mein einziger Weg irgendwie. Kann ich das Gitter hochklettern? Ja, kann ich. Okay, das ist schon mal gut. Hoffe ich. Vielleicht. Ja. Okay, die Kante greift dann nicht. Da kann er nur dran schwingen. Da kann ich nicht hoch. Ich glaube, ich mache das wieder viel zu kompliziert, aber ich komme nicht drauf gerade. Nein, nein, okay, ja, okay. Cool. Äh... Ah, warte mal. Ja, ich kann ja tauchen. Ist mir gerade eingefallen, warum kann ich in dieses Spiel nicht tauchen? Und ja, jetzt ist gerade der Hinweis gekommen dann. Jetzt habe ich einen Checkpoint erreicht. Ja, jetzt kommen diese Wandsprünge, die sie uns im ersten Dungeon schon erklären wollten, in Monte Gioni. Indem ich einfach R1X drücke, dann springt da an die gegenseitige Wand. Aha. Du das? Ja, ich mash einfach kaputt hier. Geht aber viel schneller mit dem Klingen. Drei Hits für ein Leben hier. Ja, ich muss da nur die Treppe hoch. Oder auch noch nicht. Okay. Machen wir alle hier. Ich hätte nicht erwartet, dass er dies mit Attentaten hinkriegt. Aber okay. Ah, das ist die andere Seite der Tür. Sehr gut. Und jetzt? Ach nee, ein Zeitding. Unbedingt bitte. War das jetzt gescheit? Nein. Danke, ich wollte nur runterschauen. Ach, fuck off. Ich wollte wirklich nur runterschauen da, nicht runterspringen. Weil ich mir nicht sicher war, ob es da wieder runter geht oder woanders hin. Aber ACO will da springen, also geht's es halt runter. Ah, da ist Es gibt eine richtig mühsame äh, Mission später in der Kirche, die genau diese Mechanik behält. Und dann haben wir irgendwie eine Minute oder zwei Zeit für eine der drei Räume. Wenn man verkackt, dann kann man eigentlich noch mal warten, bis der Timer abläuft. So. Ich weiß jetzt nicht, ob ich nach unten muss. Rot und grün, das sind einfach ja von Marius und Luigis. Da muss ich hin. Okay, diesen Glitch gibt es übrigens immer, wenn die Kamera durch eine Wand fahren würde. Das ist gewollt. Wie jedes Mal, wenn es einen Wand ein Wandfehler gibt, ist halt einfach dieser Glitch da. Aber das gemeint mit diesen... Es hieß doch, jedes Mal, wenn du ein weißes Tuch siehst, kannst du eine, äh, kannst du eine Akrobatik oder sowas anfangen. Aber ich glaube, das sind diese weißen, die, die Fässer, die da mit dem weißen Laken umzogen sind. Ich glaube, das ist damit gemeint. Da hier jetzt auch die weiße Kiste mit einem weißen Laken drauf. Da kann ich halt so ein Akrobatik-Ding, dass er dann die Wand hochrennt und sich irgendwo festhält. Das ist wie so ein leitendes tuch ich weiß auch nicht jetzt nicht was ich genau machen muss da oben rein ach so das wird dann hier hoch ne Ich bin zu spät, ich gucke nur kurz, ob das richtig war. Ja. Kann ich da schon hoch? Ich glaube, ja. Das wird einfacher sein, wenn ich da über die Wand hoch kann schon. Oder auch nicht. Okay, egal. Geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Ich hab's geschafft. Yeah. Ich weiß gar nicht, wie viele wir überhaupt haben schon. Jetzt müsste ich mein Monte Joni eingeben. Vielleicht reisen wir am Ende der Folge kurz nach Monte und geben alle Embleme mal ab, die wir schon haben. Ich hol zuerst die Schätze, die Geld bringen. Ich dachte, ah, da hat noch was geglänzt. Was ist denn hier? Ah, das ist der Eingang. So könnte ich nochmal zurück, wenn ich noch Schätze suchen will oder so, wahrscheinlich. Ohne den Zeitdruck zu haben für diese Türe jetzt. Ah nice, nochmal 1,5 mehr. Uh, Geld muss ich auch hinschmeißen, und zwar recht viel, aber das mache ich am Ende irgendwann, dann stehe ich in einem Ort und schmeiße auf die ganze Zeit mit vier Geld hin. Ich fände es ja cool, wenn man das Geld wieder aufnehmen könnte. <lacht> man schmeißt nicht viel, ich glaube 30 oder so, oder 10. Ich muss, glaube 30 mal Geld schmeißen für die Mission. Okay, 10 schmeiße ich. Alright. Gut, dann schauen wir mal, was wir noch haben hier. Ja, heute wird ein bisschen wahrscheinlich eine Farmmission vor Lien decken oder sowas. Ich glaube nicht, dass wir heute noch nach Venedig fahren. Ist halt auch wichtig, ein bisschen die Städte kennenlernen für mich. Persönlich zumindest. Also wenn ihr... Ja, ich entscheide das jetzt. Wir gehen heute nicht... Nach Venedig. Also, wenn ihr kein Interesse daran habt, vorlie zu sehen, dann. Sorry. Dann könnt ihr die Folge skippen. Äh, ich würde heute einfach mehr Aussichtspunkte machen, Codex-Seiten sammeln. mit Kreis mache ich das genau. Was soll das? Das kann ich nicht. Welch unglaubliche Preise ich euch biete für den Mathe des hat. Du muss er gewesen sein. So verrückt, dann wird mich nicht mehr kommen, Assassine für das Na oh, Okay, dann eben nicht. Ich finde es voll mühsam, wenn ich diese View habe und dann noch jemanden suchen muss. Die Glyphenjagd mache ich später. Hier ist eine Codex-Seite. Okay, der hat keinen Bock. Schlauer Junge. Ich glaube, wir können momentan die Codex-Seiten halt nicht übersetzen, weil Da Vinci halt nicht in seinem Labor ist. Also in seinem... In seinem... Büro halt, ja. Habe ich noch... Hier, Herr Genießt es haben 150 gekostet. <lacht> Gibt auch einen Erfolg, deswegen mache ich das. Ich habe genug Geld jetzt. Jetzt vom Monte aufgebaut, das ist voll geil eigentlich, ne? Hier könnte ich eine Mission mitnehmen. Ah, Ich dachte, hier komme ich hoch. Ah, wie komme ich denn da jetzt hoch? Habe ich da draußen eine Wand? Nein. Aber da muss ich hoch auf jeden Fall. Interesting. Kann das sein, dass ich das auch später erst machen kann? Ja, ich glaube, ich komme da wirklich noch nicht hoch. Ah doch, da ist ein Fenster. Ich glaube, das könnte reichen, doch. ja das war dumm. Warte mal kurz, das ist tricky. So. Doch, ja. So soll's gehen. Darf verteidigen. Er ist kein mit Kannst du da bitte auch rüber? und Lante. Dann gehen wir halt außen rum. Also... Macht halt doch Sinn, wenn er keinen Bock hat, ne? Darf verteidigen. Er ist kein ah, okay, dann... Klar, dieser eine Balken, den man vorhin zehnmal betreten kann, ist da nur Design. Macht ja auch Sinn. Okay, er ist schneller, wenn ich keinen Speed mache, weil dann hat er keinen Jump. Style. Richtige Style Punkte hier. So, wir gucken kurz, wo wir hingehen. Da ist noch eine codex seite Ja, die Schätze, wie gesagt. Schätze lasse ich sein, Federn lasse ich sein. Mache ich privat, das ist nichts für euch. Tut mir leid. Ich vermute mal... Also ich würde es auch nicht spannend finden zum Schauen, ehrlich gesagt. Das ist noch mal ein Kunsthändler. Hat er noch mehr Gemälde? Ich weiß eben nicht, ob in jeder Stadt pro Stadt bestimmte Gemälde sind oder pro Händler bestimmte Gemälde, bis dich... Nein, okay. Die verkaufen pro Stadt bestimmte Gemälde. Das heißt, ich kann zu irgendeinem Kunsthändler gehen und kriege auf jeden Fall immer dieselben Gemälde. Das sind wichtige Infos jetzt, deswegen... muss ich das halt nebenbei ein bisschen erkunden. habe ich nichts getan. Ich glaube, ich bin zu schnell in den Reihen gelaufen. Okay. Ich, ich habe ihm die Chance gegeben. Ich habe ihn nicht mal mehr angegriffen. Das habt ihr doch gesehen, oder? Ich habe wirklich nicht mal angegriffen, bis er mich angegriffen hat. Es war technisch schon fast Notwendig. Sorry. Okay, das habe ich erledigt. Dann können wir mal hier die Aussichtspunkte machen. Kümmere und ich dann später noch. Wahrscheinlich fange ich dann in Florenz an, weil ich da keine Aufmerksamkeit bekommen kann. Ist vielleicht einfacher. Ah, dieser Tempel da ist mühsam. Aber ich werde ähm, keine Glyphen machen ohne euch, auf jeden Fall. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Die Glyphen werde ich nur auf Video machen. Und die finde ich cool. Die würde ich jetzt einfach mal so... Die gehören dann doch mehr zum Spiel als... Äh, ...Federn sammeln, meiner Meinung nach. Für mich persönlich ist das halt interessanter. Weil man die halt suchen muss, finden muss, man kriegt ein Geheimnis dazu... ...und Federn ist halt einfach... ...ja, hier hast ein... ...Wandel. 600 ist schon, schon gut aus der Schatzküste, ne? Ich glaube, diesen Aussichtspunkt kann ich auch noch nicht wirklich erreichen. Ich probiere das mal. Ich gehe den kurz angucken. Oder kann das sein, dass da eine Glühwe versteckt war, die ich nicht gefunden habe? Das kann auch sein. Teilweise habe ich dann so zeug halt auch nicht mehr gemacht. <lacht> naja, okay. Ich weiß nicht, so ich es nicht gemacht habe. Ab 250 Meter Range schreitet die die ganze Zeit durchgehend. Sind wir eine schwarze Wand, oder? Oh, ich bin auf dem falschen. Ich voll die ja, Hier ist auf jeden Fall eine Glyphe hin, meinte ich. Ja, es macht Spaß, ne? <lacht> hier komme ich glaube ich nicht rein. Ne, hier ist eine kleine Tür aus irgendeinem Grund. wäre zu schön gewesen, wenn die Treppe hochgeht, aber ne ne. Ein bisschen rumlaufen. Okay, wenigstens ist es ja nicht laut, wenn wir nicht in der Nähe sind. Heiß, heiß, heiß, heiß, okay. Na, du. Okay, da ging. Ich dachte, okay, die Glyph ist dann versteckt mühsam mit dem. Ich habe die nämlich letztes Mal gesucht, als ich unterwegs war. Macht keinen Spaß. Glaub mir. Okay, das ist erledigt. Hier habe ich ganz viel Truhen, die ich machen kann irgendwann. Die Truhen mache ich nur, wenn ich gerade Federn suche nebenbei. Aber ähm, das wäre nichts, dass wenn ich die Story durch habe, dass ich dann noch extra komme und Truhen mache. Schwachsinn. Ich glaube, das war auch nie der Sinn, dass man alle Truhen finden muss oder so. Ich mache es halt nur, ich habe wirklich nur äh, unterwegs die Routen halt ein bisschen nach links und rechts angepasst um die Truhen mitzunehmen, aber ich bin nicht extra nochmal irgendwo hingelaufen, nur für eine Truhe, wenn ich es nicht eh irgendwie dahin musste, für eine Feder oder so, oder für einen äh, Transport, oder... Und das ging in Florenz recht gut, weil das halt nur die Stadt selber ist. Hier ist es halt nicht nur noch die Stadt selber. Fuck, ich muss doch schwimmen. Ich dachte, das geht ohne. Ähm, sondern hier ist es halt das Außengebiet mit den Truhen, die halt mühsam sind. Ich glaube, die Kirche da draußen ist. Äh, ich hoffe, ich habe den jetzt nicht getriggert, dass der mir die ganze Zeit nachrennt. Sonst muss ich kurz einen Ort wechseln irgendwann. Also nicht nachrennt, aber nachruft. Doch, ich habe es geschafft. Wow. Fuck off. <lacht> Ich habe 14 Leben schon. Ich habe im ersten Teil konnte man Max 20 haben. Ich bin gespannt, was hier das Max ist. Ob es ein Max gibt, weil man kriegt ja mit. Oh, mein Arm juckt, sorry. Man kriegt ja mit den Rüstungen Boni. Man hat mit den Codex-Seiten Boni. Doch, ich habe den ausgelöst. Oh, habe ich hier einen Quickport nachher? Ich muss kurz weg. Nein, natürlich nicht. Also ich höre ihn nicht mehr, aber es kann sein, dass ich, nur, ich habe nur einen rechten Kopfhörer drin, damit ich höre wie laut ich bin. Weil der linke stöpst so schön zu, der rechte nicht so extrem, vor allem wenn ich nur einen drin habe. halt Macht einen riesen Unterschied für mich, also höre ich wie laut ich bin. Wenn ich alleine zu Hause bin, ist es mir egal, aber ich bin jetzt nicht so alleine zu Hause. Deswegen ist es mir nur wichtig, dass ich nicht alles zusammenschreie und ja. zu laut bin. Was ich natürlich nie bin, logischerweise. Trotzdem. Ah, da ist eine Feder. Schau mal an. Und eine Küste. Äh, und ich habe übrigens die Konsole auch nicht einfach mal eine Stunde laufen lassen, um Geld zu farmen. Das habe ich nicht gemacht. Das ist wirklich nur alles zusammengekommen, um Monte Monteregioni zu kaufen. Durchs Spielen und Sammeln der Federn. Ich lasse die Federn, ich muss eh nochmal mal dahin. Dann. Wobei, nein, da muss ich hier nichts extra raus. Ich merke mir das eh nicht, dass ich die genommen habe. Ich lasse es sein, ich gehe hier eh nochmal hin zum Checken dann. Ich kenne mich. Ich will nicht denselben Fehler machen wie im 1, das heißt ich renne allen kurz nach. Okay, jetzt auch hier. Ich gehe kurz hier hin, mache diesen Bogen und gehe dann direkt runter hier. Das ist machbar. Das ist kein Riesenumweg. Dann gehen wir nachher hier hin. Da kann ich auch kurz die vier Truhen mitnehmen. Das ist eine Kleinigkeit. Vielleicht bin ich unterwegs noch ein Pferd sogar. Das wäre ganz interessant. Okay, also ich höre ihn auf jeden Fall nicht. Ich hoffe, ihr hört ihn auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob YouTube überhaupt surround so rendernd normalerweise. Ich glaube schon, dass es eine links rechts gibt für YouTube standardmäßig. Dass das angepasst ist, weil das sonst war scheiße. Also, wenn du nur auf dem linken Ohr zu hören bist, dann tut's mir leid. Müsste da drüben noch eine sein. Ich habe kein Pferd gefunden. Wäre ja auch zu schön. Von mir ist können auch Soldaten durchreiten, ich töte die schnell. Aber nein, kein Pferd. Ah, vielleicht. Nein. Da drüben ist noch ein Aussichtspunkt. Aber die drei Codex-Seiten habe ich. Ich frage mich gerade, wahrscheinlich müsste ich, muss ich zuerst den Da Vinci nach äh, Venedig bringen, damit er mir die wieder untersuchen kann. Würde halt für mich persönlich mehr Sinn machen. Also wenn ich jetzt zu ihm ins Labor gehen kann in Florenz, wo er ja flüchtet davon. Oder besser gesagt, weggeht, weil er eingeladen wurde. Ähm, dass ich dann nochmal ins Labor kann von Florenz. Ah, da haben wir eine Grenze vom Gebiet. Ich habe diese Mechanik, ist ein bisschen mühsam... Mit der ganzen Map erkunden und so. Aber, ja, ist halt. Ist okay. Man kann's machen. Ich bin jetzt nicht der Riesenfan, dass man überall alles hin muss, um die Map zu sehen. Ähm ich glaube, Assassin's Creed hat damit halt wirklich irgendwie angefangen. Ich weiß nicht, ob das Spieler vorhin gemacht haben oder nicht. Hat gehört auch Kacke Wasser. aber Legend of Zelda hat das zum Beispiel auch gemacht... Ah ja, Legend of Zelda Breath of the Wild hat das zum Beispiel auch so gemacht dann. Und, naja, das ist okay. Muss nicht sein. Warte, eine laute Stimme über die ganze Map verteilt, ne? Zum Glück werden nicht alle Boote angezeigt mit... Hey, guck mal. Äh, zum Glück werden nicht alle Boote angezeigt mit Schatzkarten, die Icons. Ich muss da einmal quer rüber. Okay, das habe ich alles schon. Habe ich zu wenig Geld dafür? Ach du Scheiße, das ist teuer. Was habe ich denn vorhin gesehen? Irgendwas mit. Oh, ich habe 1800, nicht 10.800 gelesen. Okay. Nehmen wir noch eine. So. Ein Vergnügen, Signore. Kommt Natürlich. Die Ochsenzunge finde ich halt so dumm, irgendwie. Diese sechs Klingen nebeneinander. Sieht so geil aus im Kombat. Was machst du hier runter hier? Oder? Du solltest nicht hier oben sein, Stolko. Ist okay. Kann ich verkraften. Äh, ich muss rechts. Rechts, rechts, rechts. Bis dich... Jetzt muss ich da wieder raus irgendwie. Gibt's hier nicht ein Tor? Hä, hey, ich dachte, hier gibt's Tor. Warte mal kurz. Nein. Well, fuck. Ja gut. Ich dachte, ich kann hier raus oder wenigstens unten durchschwimmen oder so. Aber ne, das ist voll unauffällig. Mitten auf dem Schiff springen, ein bisschen suchen und dann wieder. Ah, die Schiffe bringen wirklich gar nichts. Zum Glück werden die nicht aus Schätze angezeigt. Bringt mir die Kranken. Kurz nachfilmen, doch kaufen. So. War nicht viel, aber ich heil kurz lieber. Man weiß ja nie. Da muss ich extra das Tor durch ich kann übrigens nicht ewig tauchen das ist realistischer mal kurz so, das war's so lange kann er tauchen ich habe r 1 gedrückt so wie komme ich jetzt hier raus aus dem wasser das ist eine gute frage ne ich weiß es auch nicht Ich weiß nicht, ob ich die Klippen hier hochkomme. Doch komme ich. Okay, cool. Es ja, ist einfach mal so eine gemütliche Folge, ein bisschen farmen und so. Mal das, was ich normalerweise nicht so zeige. Ein, zwei Folgen, dann kann man das zeigen danach. ist Einfach zu viel liegen, Als Maul. Hast du gar keine Schichten, das sei froh. Ist gekündet. Arschloch. So. Jetzt zum... Auto-Clipping. ein Pferd für nachher. Ja. Das finde ich super. Ja, ich ziehe die Folge übrigens nicht künstlich in die Länge. Das ist einfach das, was ich normalerweise gucke ich eine Serie nebenbei, wenn ich das mache. Heute mal nicht. Wobei, nachher gehe ich hier noch nach San Gimignano. Oh, nicht dasselbe Design nochmal. Doch, die haben das kopiert, einfach ganz billig. Und eine Feder hingelegt, toll. Hat jetzt wirklich, ich muss jedes Mal gucken, ob diese Collectibles eh irgendwas bringen. Ah, hier brennt der Licht nicht. Ah, ja, doch, das Feuer. Der, der, der Licht. Das Licht. Der Leuchtturm wollte ich zuerst sagen. Dann hab ich noch nee, das Licht und dann war mal. Der Licht, ja, super, mach ich das. Ich muss halt jedes Spiel gucken, ob Collectibles was bringen. Ich weiß zum Beispiel, in Uncharted kann man mit bestimmten Collectibles bestimmte Cheats freispielen. Also wenn ich 20 Collectibles habe, dann kann ich glaube ich, den in Uncharted 3 war das glaube ich, kann man danach dann eine unbegrenzte Munition haben und so. Das Cheats. Wir halt aber vermerkt am Ende, dass man mit Cheats spielt. Glaube ich. Also waren die Collectibles halt einfach komplett useless, außer man wollte halt cheaten. Also man wollte sich das Spiel einfacher machen. Und sonst wäre ja, was nix. Nope. Bitte nicht. Ja gut. Ähm, ich bin außenrum soweit fertig. Ich mache die noch kurz, weil ich muss sonst wegen einer Schatz. Ich muss eh nochmal hier raushängen den Federn wahrscheinlich. Ich kann mir vorstellen, dass in diesen Dörfern hier ein paar Federn versteckt sind, so zwei, drei. Einfach nur damit man sie suchen muss. Wirklich nicht wundern. Ich, Wo ich wollte gerade sagen, die sind doch nicht auf dem Dach plötzlich jetzt. Vorhin war. irgendwo war noch ein Pferd. Da. Nein, das war ein dicker Mensch. Okay. <lacht> ich dachte gerade, da lebt ein Pferd. Äh, ich laufe jetzt nicht wieder zurück zu diesem Dude. Ähm, sondern wir gehen dahin. Halt's Maul. Ja, ich bin Pferd. Aber das ist Forly, ne? Ich, ich check nicht, wie das i geschrieben wird. Das war die falsche Taste. Weil das i ist halt, das ist passt drauf oben drauf. Keine Ahnung, ob das i ausgesprochen wird oder so. Ich kann kein Italienisch immer noch nicht. Aber ich vermute mal nicht, dass es das irgendwie speziell anders klingt. 22 K, das holen wir wieder rein. das Ist kein Problem. Ich würde jetzt ganz kurz noch nach Florenz gehen. Mal jede Mission machen, damit man das auch gemacht hat mal. Habe ich selten gemacht bis jetzt. Wir gehen mitten rein, da habe ich am einfachsten die Missionspunkte. Ich würde die Mission nachher nicht mehr machen, nur mal so eben bei. Ich mache jetzt eigentlich das, was ich für... Achievements brauche, wenn ich nebenbei noch Achievements farmen kann. Das ist dann, wenn ich nicht aufnehmen kann, halt. Das ist eigentlich immer dann, wenn ich... Haben ich Socke verkauft? Kann sein. Egal. Ähm, das ist eigentlich immer dann, wenn ich die Folgen rendere, hochlade oder... Ähm, bearbeite. Was eigentlich rendern ist, ja. Ich bin dumm. Dann kann ich nebenbei eine Serie gucken, währenddem die bearbeitet werden. Hochladen mache ich nachts, wenn ich schlafe. Das ist auch nicht so, dass es irgendwie Zeit frisst. Oder wenn ich mal also nebenbei eine halbe Stunde Zeit habe, gehe ich auch kurz rein und mache was. Also wir haben einmal Schlägereien. Das war glaube ich, Rette die Ehre einer Frau ist der Erfolg dafür. Oder reinige dir. Ein Dieser Ehemann betrügt mich. Ich weiß es. Und die Nachbarn. Bitte erteilt ihm eine Lektion für mich. Natürlich. Dieser Dropkick auf dem Bild war nice. Ah, Faust. Prügeln, nicht töten. Prügeln. Was hab ich denn? 500 Meter? Ah, ja klar, nach. Florli. Flor Forli aus. Was? Da, Ira. Guck mal an, du Drecksau. Moment mal. Komm her, du Pisser. Ich kill dich. Dieser Schlampe, ich meine, mein wundervolles, geliebtes Weib, ich gehe heim. Kein kann sogar ein Audio-Ding, wenn ich einen Erfolg kriege, das wusste ich nicht. Ah, ich mach wieder Helikopter. Wie lasse ich jetzt die Waffe eigentlich wieder fallen? Achso, ich nehme eine andere Welle. Natürlich. Wieso wundert mich das nicht? Ich kriege auch übrigens einen äh, äh, Erfolg, wenn ich fünf Leute in Heuballen versteckt habe. Das mache ich irgendwann. Ähm, habe ich hier noch... Eigentlich gar nicht so viele Missionen in diesen Städten. Das geht eigentlich voll klar. Und sie geben halt Geld, ne? Alles für Geld. Geht auch. Um. Kurieraufträge. So, Nummer 2. Da kriegt man bei diesen Taubenschlägen was. Äh, ich muss zugeben, ich habe, als ich das erste Mal gespielt habe, einige gemacht. Dann habe ich irgendwann gecheckt, dass es nichts bringt, habe aufgehört. Äh, beim zweiten Mal habe ich gar keine gemacht, also ich habe die ewig nicht gemacht. Ich weiß selber nicht genau, was ich machen muss, teilweise. Wobei eben Schlägen, Schlägerei ist selbsterklärend. Ach, verdammt. Kampf für dich ist es nicht nennen. Ja, stirbt du Pistnöcke. Jo, du, das schnell ans Ziel. Sehr schnell. Dann zahle ich gut. Beiden Briefe. In vier Minuten, ach scheiße. Ah, die Briefe könnte ich jetzt lesen sogar. Ah, der ist am Boden unten, okay. Wenn der Zweite jetzt auch noch eine Frau geht, dann ist es komisch. Vielleicht. Weil ich glaube, hier sind Frauen noch gar nicht so Assassinen. Oder in diesen... ...Clan drin. Ich weiß, dass Frauen vorkamen vorher wegen... Äh, was war das? Origins, glaube ich. Ne, nicht Origins. Ähm, nicht Valhalla. Das in Ägypten war Origins. Ähm, um, Griechenland. Assassin's Creed... Odyssey. Odyssey war das, genau. Da konnte man dazwischen Frauenmann wählen und da waren Frauen im Bunde. Ich weiß, dass hier später Frauen vorkommen in Revelations, glaube ich spätestens, wenn man eine eigene Gilde hat. Ja, das weiß ich, man baut eine eigene Gilde komische Kleidung. So. <lacht> <lacht> mm -hmm. Ja, seht ihr mal. Okay, Briefe übertragen war keine Mission anscheinend. Das also war schon eine Mission, aber keine, die Ge gezählt hat. Oh, ich mache das einfach ganz so. Heute ist eine Chill-Folge ein bisschen. Einfach so. Ich habe ja Zeit. Ich probiere nachher mal aus, wegen dem DLC von 2, wie ich das machen muss, auf jeden Fall. Hier sind, ah, hier sind die Taubenschläge, Auftragsmorde, dass ich denk, den Auftrag nicht kenne. Äh, Markttag, eine Verschwörung gegen die einen Händler finden und eventuell töten. Ach, leckt mich. Ja, macht Sinn, dass ich von hinten halt in dieses Gebiet reinkomme, das ich bewachen. Ist halt scheiße, ne? Aber ist trotzdem doof. Ja, ich werde auf jeden Fall Kunstkenner noch machen, also alle, mal, alle Gemälde holen, äh, die Waffen eigentlich und Rüstungen alle holen. Ich glaube, das ist auch pro Stadt abhängig. Und ich muss eine bestimmte Farbkombi kaufen. Ich glaube, das ist Toskana-Braun und sonstigen Braun. Muss ich nachgucken. Ey, fuck off. Ich bin noch nicht im Gebiet drin. Ich muss ihn doch töten. Okay. Was? Okay. Wusste ich nicht. Okay, das gibt ein Tausender. Ja, den Rest mache ich dann später. Natürlich. Okay, jetzt habe ich, glaube ich, noch ein Rennen offen. Das war dann. Hier. Oh, das wird mühsam wahrscheinlich. Ah, habe ich die Gemälde gekauft? Ich, hä, ich habe ihn mir umgebracht. Wieso werde ich jetzt besser? Aber ja, ich habe ja Gemälde gekauft. <lacht> Manchmal ist mein Kurzzeitgedächtnis sehr hilfreich, ich weiß. Ich muss kurz gucken, wie ich zum Rennen komme am besten. Eigentlich ist die Antwort immer oben drüber. Wie komme ich am schnellsten irgendwohin? Oben drüber. Bei Assassin's Creed ist das die einzige richtige Antwort irgendwie. Außer man ist außerhalb der Stadt natürlich. Dann wird es irgendwann schwer. Nein, nein, nein, nein. Ich kann die meisten in diesem Bezirk abhängen, aber ihr sollt der Beste sein. Wer weiß das? Natürlich! Mein Junge! Ein Rekord. Ist der oben? Ich glaube, das oben. Ja. Ich glaube, man muss sich schon ein bisschen Mühe geben, aber so schwer sind die Rennen auch nicht. Nein, das war dumm. Jetzt wird schwer. Ah, ich sehe, wie viele Punkte das sind sogar. Alright. Ich brauche diese Balance... Ach, leckt mich. Der macht es nur noch schwerer. Jetzt wird es langsam schwer. Jetzt ist Halbzeit nämlich... Da oben. Ja, da. Ja, das schaffe ich nicht mehr. Den muss ich normal machen. Vier Punkte in 15 Sekunden. Naja, das kann ich vergessen. Kann ich die Mission hier neu anfangen? Ah, ich kann sie abbrechen. Mal schauen kurz. Oh nein, oh nein, oh nein. Das schaffe ich noch. Komm. Oh. Yes, in der letzten Sekunde noch. Ich wollte gerade so, hä? Warte mal. Erfolg? Erfolg? Ja, okay. <lacht> nice. Okay, jetzt falsche ne? Taste. Ich drücke mal Start zu select. Äh, jetzt muss ich einen Quickport haben. Das ist der nächste, den ich habe. Ja, so haben wir die Folge jetzt trotzdem noch voll gemacht mit einer Stunde. Hätte ich nicht erwartet. Ich wollte eigentlich nicht eine Stunde machen jetzt. Aber es gibt halt so viel zu tun nebenbei. Ich hoffe einfach, dass wenn wir einen Timeskip haben und irgendwie nach Florenz zurückkommen, dass nicht noch mehr Missionen aufpoppen dann. Weil eventuell mache ich die dann auch so als Side-Mission, damit ich die Städte halt erledigt habe mit Geld verdienen und so. Wobei, ich glaube, wenn ich die Stadt so früh schon so voll habe, brauche ich das gar nicht. Dann konzentriere ich mich wirklich aufs Flaggensammeln und, ja, den Rest erledigt eigentlich Monteriggioni, Wenn wir ganz ehrlich sind, ich hätte die Stadt von Anfang an, glaube ich, gar nicht so pushen müssen. Ich weiß nicht, ob die davon ausgegangen sind, dass man halt am Anfang schon die Stadt macht. Weil das hat uns halt einen riesen Vorteil gebracht schon von Anfang an. Oder mir halt, ja, jetzt hier in diesem Spielstand. Dann reparieren. Ah, hier kostet dann halt weniger, das ist gut. Wieso habe ich den nicht an? Wenn er über plus eins. Wieso habe ich den nicht an? Hm. Dann ciao. Mit dem müssen wir nicht mehr quatschen. Es gibt nichts mehr, was wir in der Stadt später machen können im Fall. Also die Stadt ist jetzt komplett fertig, so wie sie ist. Und solange Da Vinci uns die... Äh, ich hol kurz die Rüstung, bevor ich das mache. Solange uns Da Vinci die Cortex-Seiten nicht übersetzen kann, kann ich die halt auch nicht erledigen. Das ist einfach Fakt. Bitte Alles kaufen. Wie teuer wird das jetzt? Also wie teuer ist die Stadt jetzt im Boni? Kriege ich nicht mit? Doch, 2300. Ist okay. Jetzt habe ich natürlich wieder den Kriegshammer dabei. Ähm, ja, ich rüste mich mal aus. Wo sind die Schwerter? Da. Ich nehme einfach das, das mal mit. Das ist allgemein besser. Das ist allgemein schlechter. Ja, die Hammer machen nicht mal mehr, mehr Schaden. Das ist voll cool. Aber ich dachte, ich hätte noch mehr Dölche zur Auswahl. Sind die nicht auch hier? Ha. Ah, wie auch immer. Ähm, die Rüstung. Genau. Helmschmied ist recht stabil. Du bist... Leder. Leder ist nicht so gut. Aber die Armschützer genau dasselbe machen. Okay. Hier haben wir Metall. Metall ist besser. Da habe ich noch gar nichts. Da auch. Ein Model der Kutsche, die ich steuerte. Und hier wird dann wahrscheinlich noch ein Schiff hängen später, glaube ich. Bin mir gar nicht sicher, aber ich glaub's. Aber wo sind meine Dölche? Ich dachte, ich kann die kleinen Waffen auch noch wechseln. Weil hier habe ich jetzt halt einfach einen dabei. Das sieht voll geil aus. Aber naja. Äh, also Waffenrüstung habe ich gemacht. Ah ja, genau. Genau, genau, genau. Sorry. Da war das. Gucken, wie viele wir schon haben. Alle haben wir nicht, weil draußen fehlt noch mindestens einer. Und wir haben schon einige erledigt. Ich glaube, drei oder vier haben wir. Und der Wert steigt dadurch halt auch. Ein bisschen. 25. Ja, okay. Den kann ich nicht machen. Kann sein, dass es der letzte ist, der fehlt, weil ich noch nicht springen kann. Das ist theoretisch sehr gut möglich. Nein, zwei Stück fehlen mir noch. Ich krieg die. Also gut, ich würde sagen, ich beende jetzt hier. Danke fürs Zuschauen. Ich mache wieder wie letztes Mal ein bisschen weiter, sammle Schätze, sammle äh, Federn. Genau, ich gebe noch die Federn ab, damit wir wissen, wie viele wir jetzt haben. Ich glaube, wir sind bei 31, wenn ich es richtig habe. 30. Genau, 30. Okay. Ja, dann danke ich fürs Zuschauen. Die Petita seit drei Jahre, pip hat so auf. Also, ja. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Nice. Cheerio!